Moin Leute und damit ganz herzlich Willkommen hier zu diesem kleinen Infovideo. Und zwar, äh, wer es in den Livestreams schon mitbekommen hat, es findet nächstes Wochenende ein 24 Stunden Plus Stream statt. Das heißt, wer meine 24 Stunden Plus Streams noch nicht kennt, das Ganze wird gegen 20 Uhr am Freitag 15.02. beginnen und geht mindestens 24 Stunden, deshalb heißt es auch 24 Stunden plus, denn ich mache so lang, bis ich entweder hier äh, schlafen vor der Cam äh, lieg, ja, oder ich sag, jetzt ist äh, jetzt ist genug, ich bin müde, ich kann nicht mehr, aber die 24 Stunden werden auf jeden Fall voll gemacht, das ist klar. Was gibt es dazu zu sagen? Der letzte 24-Stunden-Stream, der war ja, glaube ich, gegen Ende Oktober, November, Anfang November, irgendwann so war der mal, oder? Man war in der, ich weiß nicht, ich glaube, das schon etwas länger her. Da gab es ja wirklich ausschließlich Transportfieber. Ähm, das habe ich mir jetzt bei dem Stream ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß, die meisten Leute oder 95% der Zuschauer sind ja da wegen Transportfieber. Aber man kann ja nicht die ganze Nacht durch das Gleiche zocken, vor allem... Äh, nimmt ja die Zuschauerzahl in der Nacht ab, 20 Uhr ist ja jetzt auch nicht wirklich so eine Zeit, wo man, wo man einen Stream beginnt, ja, für mich ist es ja eher üblich, so 16, 17, 18 Uhr äh, einen Stream zu beginnen, ähm, aber ich habe mich mit ein paar Freunden verabredet, wir werden nämlich den Stream am Freitag mit CSGO beginnen, ich denke mal so zwei, drei Ründchen, ähm, dann wird so knapp vor Mitternacht sein und äh, dann gehen die wahrscheinlich alle offline, und äh, dann wird es die Nacht über bis eigentlich in den nächsten Tag rein. Sagen wir mal so, bis zum Nachmittag, später Nachmittag, früher Abend, wird es dann Transportfieber geben. Da ist dann wahrscheinlich Rhein-Ruhr und Köln ein bisschen im Mix immer, je nachdem, auf was ich jetzt Lust und Laune habe. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall einiges schaffen. Ich möchte da einiges beenden. Ja, zum Beispiel Wanne-Eickel äh, haben wir jetzt ja größtenteils beendet. <lacht> Ähm, dann kommen gerade noch so Sachen wie weitere Güterbahnhöfe, Signalisierung würde noch fehlen. Die Strecken erneuern jetzt eigentlich nicht mehr, aber gerade dann so Güteranbindungen, so private Güteranbindungen würden noch fehlen auf der rhein -Ruhr. Ähm, Auf der Köln-Map würde man dann natürlich weitermachen am Eiffeltor und gehen dann natürlich weiter Richtung äh, Süden, das ist selbstverständlich. Aber ja, und dann am Samstagabend, ja, Vormittag, früher Abend, wenn äh, einige Zuschauer dann auch wieder einschalten, dort soll es Community-Spiele geben. Ja, also, das haben wir ja schon mal gemacht, das soll es dann sowas geben wie Montagsmaler, ähm, Stadtlandfluss. Ja. Ich habe auch zum Beispiel, äh, gerade bin ich gerade ein Programm am Testen, ja, dass man zum Beispiel irgendein Entscheidungsspiel spielt. Und es gibt dieses Programm. Also sozusagen die Zuschauer gehen dann über ein, eine Software rein und können dann sozusagen am Stream teilnehmen. Wenn es zum Beispiel irgendeine Entscheidung gibt mit A, B, C, D oder so, dann können die Zuschauer auf das Bild klicken oder auf das Video sozusagen und dann sehe ich das, wie viel Prozent zum Beispiel jetzt zum Beispiel auf Antwort B oder auf Antwort C klicken oder so weiter. Das bin ich noch am testen. Ich hoffe, dass ich das bis Freitagabend hinbekomme. Ansonsten werden äh, wir wahrscheinlich da ein bisschen standardmäßig spielen, je nachdem, was die meisten Leute haben. Ob dann nochmal, aber ich denke nicht mehr, dass dann nochmal CSGO kommt, weil ich habe mich jetzt mit den Freunden äh, für Freitagabend verabredet. Das heißt, wer CSGO nicht schauen möchte, der kann gerne dann am Freitag um für 24 Uhr dann einschalten, weil da wird dann auf jeden Fall wieder Transportfieber laufen. Ähm, also wir haben so viel Spaß mit CSGO, was aber, ähm, weiß nicht... <lacht> Weiß nicht, ob das äh, sein wird, ich kann es nicht sagen. Äh, es werden auf jeden Fall auch Cases geöffnet, das habe ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen. Das steht sicher, dass es das passiert, aber wie viele, das äh, steht noch offen. Das wäre die Ankündigung, ich hoffe, ihr schaltet natürlich am Freitag, Samstag, Sonntag ein. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende und man... Sieht sich dann im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.